Hallo, ich bin Arani. Hallo, ich bin Svenja. Und wir machen die, die Ausbildung zur Kauffrau in der Ausgleichsklasse Nidwalde. In unserem Beruf ist es wichtig, dass du offen gegenüber von Kunden bist. Dass du Grundkenntnis vom Computer hast und gut in der Sprache bist. Er muss gerne am Computer arbeiten und schulisch müssen wir vor allem in der Wirtschaft gut sein. Ich mache morgen am Morgen machen und und berechne ich noch von Kunden versicherten berechnen. Ich werde gut unterstützt und im äußeren Team haben wir einen guten familiäre Umgang. Jetzt haben ihr einen kleinen Einblick in unsere Arbeit gehabt. Hat es euch gefallen? Bewerbt euch doch!